Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit Broker Finmax und meinem 1000-Euro-Konto, welches ich versuche hochzutreten. Heute ist Tag 3. Tag 1 hatten wir schon 26,60 Euro gewonnen. Und Tag 2 134,84. Hier sind die Staffelungen: Stufe 1, 10 und so weiter. Schauen wir die Wirtschaftsdaten an. Von heute. Wir haben einige wichtige Daten. Im Euro und in 30 Minuten im US-Dollar und später dann nochmal im US-Dollar. Nun suche ich mir einen Trade im Metatrader 5. Nach meinen Einstiegskriterien. Starttrade ist zehn Euro. Ich mache maximal fünf Trades. Ich steige jetzt ein. Mit zehn Euro. Und gleich noch mal. Aktuell ist er knapp im Gewinn. sind beide Trades knapp im Gewinn. Jetzt geht er schön hoch. Sollte ich diese beiden Trades gewinnen, höre ich auf. Der Markt ist relativ volatil. Wir haben diese beiden Trades gewonnen. Und haben jetzt insgesamt Heute 25,90 25,90 Euro gewonnen und sind jetzt bei 187,34 in drei Tagen. Das war's für heute. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.